Hallo, wir sind's Jan und Maxi und heute werfe ich mir dieses Ei gegen die Stirn. Ja, und das filme ich jetzt gleich und ja, das machen wir jetzt. I <laughs> don't <laughs> <laughs> <laughs>